Ah, okay. Und mit einem leichten Anstieg, und das Rad das dann, dann los geht sozusagen. Wie komme ich wieder runter? Okay. Das machen wir dann wieder runter. <lacht> gar nicht, gar nicht. <lacht> so. <ist> so <lacht> Einmal <lacht> ein also ranziehen. Ganz wichtig und freiseln. Die Rosen sind zu eng. Warte, wenn du nach Gas gibst. Ja. guck mal beide, ja. dir. Wie darfst du die anderen? Ja, klar. Ich ja. ja. setze den ADS also in. Ach Achso, also ich soll rollen, sitzen und rollen. Wenn ich bin nicht das hinkriege. Genau, das genau. Erstes Ziel hinsetzen. Okay. Zweites Ziel. Ich bin bei dir. Okay. Attacke. Sehr gut. Oh. Alles gut, ganz entspannt. Ja, ja das ist der Hebel. Oh. Das ganz denke ich gut. auch. Guck oh. <lacht> mal, <lacht> du bist doch gar nicht umgefallen. nicht man wir hier. hier fast, äh, gut wir machen das nochmal. Ja, ja, Da mag ich Ja, aber ich hab nicht. gewechselt. Okay. Sehr gut. Füße an die Beide. Und jetzt stehst du leicht an ja. und du nach vorne zum LKW. Und ich muss gerade fahren, ne? Genau, ich halte dich. Ganz entspannt, ganz entspannt. Guck mal, du hast einen Hut drauf. Mach, ein, mach mal den Hut drauf. Jetzt ist beide Beine weg von dem Blas. Du bleibst sitzen, bleibst versprochen, du ja. bleibst sitzen. Ich sitzen. Also, liegt das Bein auf den Tritt. Ja? Ja. Und wenn du morgens aufstehst, ja. dann stützt du dich ja mit beiden Händen immer so weg. Ja. Machst du jetzt auch? Hey. <lacht> ja. okay. ein Und dann rollen wir ein bisschen, schieben auch ein bisschen ab. Wenn dann ist das geht, ist kann, ist kann gut. man dann beine da hinsetzen. Dann machen wir. Fuß gucken, okay. ja, okay. hinsetzen. Ja. Ah. Oh, warte. Na, voll kaputt, Ja, Liebe Kinder, nächste Woche zeigen wir euch, wie man absteigt. <lacht> <lacht> genau. Ganz locker bleiben, Beine weg vom Pedalen. <lacht>